Ja, das ist eine interessante Frage, weil da habe ich tatsächlich schon länger drüber nachgedacht. Als das Web 2 quasi entdeckt wurde, hat jemand vorgeschlagen, einen Micro-Content-Client, Das hat gesagt, das wird es jetzt bald geben. Ein Micro-Content-Client wäre eben eine App, in der diese kleinen Stückchen, die das Web ja ausmachen, ständig an mir vorbeifließen. Und ich kann diesen Fluss beeinflussen. Also ich kann sagen bestimmte Dinge sollen öfter vorbeikommen, bestimmte Dinge sollen nach hinten rutschen, solche Sachen. Jetzt ist es so, dass das Web insgesamt ja tatsächlich so funktioniert. Also wenn ich jetzt alle Sachen gleichzeitig benutze, ist es so ähnlich. Aber man könnte sich natürlich vorstellen, ein Tool, das das für mich als Werkzeug noch, das ich besser für mich selber einstellen kann, das also meinen täglichen Fluss der Gedanken quasi nochmal regeln lässt.